Hallo und herzlich willkommen im Kanal der Reit- und Wanderkarte oder kurz RWK. Die Reit- und Wanderkarte ist ein Hobbyprojekt mit dem Ziel, eine kostenlose topografische Wanderkarte speziell für die Bedürfnisse von Reitern zur Verfügung zu stellen. Die Karte ist auch für Wanderer geeignet und nach dem, was ich so gehört habe, ist sie auch häufig bei Geocachern und Mountainbikern im Einsatz. Ich will euch dieses Projekt hier vorstellen, seine Möglichkeiten und Werkzeuge zur Tourenplanung zeigen und mit Anleitungsvideos die Nutzung genau erklären. Daneben sind auch Videos rund um die Themen Wanderreiten, Orientierung und das Reiten mit GPS geplant. Ihr könnt auch gerne Themen für weitere Videos vorschlagen, wenn euch etwas besonders interessiert. Zunächst ein kurzer Ausflug in die Entstehungsgeschichte der Karte vor gut zehn jahren habe ich mich ziemlich überraschend für das reiten begeistert und insbesondere für das wanderreiten also das reisen zu pferd über mehrere tage also zog ich ganz klassisch mit topokarte und kombas ausgerüstet los und habe auch immer irgendwie einen weg zum ziel gefunden aber manchmal gab es auch ärgerliche momente wenn zum beispiel ein reitverbot zu einem langen umweg zwingt oder der tolle wanderweg über eine steile treppe führt Manchmal stößt man auf Brücken, über die man kein Pferd führen kann und vielleicht auch selber nicht unbedingt gehen will. Oder die tolle Galoppstrecke auf der Karte, auf die man sich die ganze Zeit gefreut hat, stellt sich als geteert bis zum Horizont heraus. Bei allen diesen Dingen hilft die amtliche Topokarte leider nicht weiter. Und der Gedanke wurde immer lauter, das muss doch irgendwie auch besser gehen. Die Lösung brachte das OpenStreetMap-Projekt oder kurz OSM. OpenStreetMap ist eine Art Wikipedia für Geografie. Tausende Interessierte aus der ganzen Welt, sogenannte Mapper, sammeln mit Hilfe eines GPS-Empfängers geografische Daten, zum Beispiel zu Straßen und Wegen, Flüssen, Häusern oder Orientierungspunkten, und tragen diese in die Datenbank ein. Aus diesen Daten können kostenlos die unterschiedlichsten Karten erzeugt werden zum beispiel eben auch eine reitkarte mit all den informationen die in den amtlichen karten fehlen und noch besser mitmachen kann jeder wenn eine information in der karte fehlt oder nicht mehr aktuell ist kann man das einfach selbst korrigieren die karte begann ursprünglich mit einer kleinen ecke von süddeutschland ist über die jahre gewachsen und deckt jetzt einen großen teil europas ab von portugal im westen bis rumänien im Osten und von norwegen bis runter nach griechenland dazu kommen noch einige beliebte inseln wie die kanaren oder island die karte ist immer aktuell denn sie wird alle drei tage ganz frisch aus den neuesten osm-daten erzeugt in diesem video möchte ich euch einen überblick über die verschiedenen möglichkeiten der karte geben im detail werden sie später in eigenen anleitungsvideos genau erklärt das wichtigste element ist natürlich die online karte selbst wenn man sich das kartenbild ansieht findet man alle dinge wieder die man von einer topokarte oder wanderkarte erwarten kann straßen und wege ortschaften wälder gewässer und so weiter es gibt höhenlinien und eine schummerung um sich den geländeverlauf besser vorstellen zu können aber die karte wirkt deutlich bunter da sie auch feldwege je nach ihrer Beschaffenheit, farblich unterschiedlich darstellt so ähnlich wie andere Karten Straßen nach ihrer Größe unterscheiden. Wanderwege sind weiß hinterlegt und mit ihrer Wegmarkierung gekennzeichnet, wie der blaue Kreis oder die Jakobsmuschel hier. Die Karte hat auch noch einiges an zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Treppen, Wanderreitstationen, pferdefreundliche Gaststätten oder hier zum Beispiel ein Tierarzt. Die reit und wanderkarte besteht nicht nur aus den online karten es gibt sie auch in einer version für garmin geräte zum herunterladen und mitnehmen die garmin version sieht der online karte so ähnlich wie möglich und enthält genau die gleichen objekte die karte ist in viele verschiedene einzelkarten aufgeteilt da sie insgesamt viel zu groß für die geräte wäre es gibt Teilkarten für Deutschland und Mitteleuropa, für Nordeuropa, Westeuropa und Osteuropa. Dazu kommt noch die Inselkarte mit beliebten Urlaubsinseln. Die Garmin-Karten werden alle ein bis zwei Monate neu erzeugt. Alle Garmin-Karten können kostenlos heruntergeladen und selbst installiert werden. Wer sich damit nicht beschäftigen möchte, für den gibt es auch die Möglichkeit, fertige SD-Karten zu einem fairen Preis zu kaufen. Hier oben findet sich die Legende, die alle Wege und Objekte der Karte ausführlich erklärt. Es lohnt sich auch mal hier in die Hilfe reinzusehen. Dort finden sich bereits zahlreiche ausführliche Anleitungen zur Bedienung der Karte und zum Eintragen bei OpenStreetMap. In zukunft sind dort auch diese videos zu finden der routeneditor ermöglicht es eigene touren direkt auf der karte zu planen und abzuspeichern die planung kann entweder manuell erfolgen indem man ganz klassisch seine tour über die wege auf der karte malt oder man spart sich die mühe und lässt sich einen tourenvorschlag von der reit und wandernavigation machen als zusätzliche planungshilfe kann ein höhenprofil über die geplante tour eingeblendet werden und es ist ebenso möglich den kartenausschnitt mit einem luftbild zu vergleichen unter verzeichnisse finden sich nützliche listen von daten im aktuellen kartenausschnitt wie zum beispiel die wanderwege in dieser gegend daneben gibt es auch reitwege einkehrmöglichkeiten für reiter und solche für wanderer und weil ich ein freund von burgen und ruinen bin gibt es auch dafür eine liste darüber hinaus gibt es auch noch ein paar fortgeschrittene kartenwerkzeuge karte bearbeiten führt zu einem editor mit dem korrekturen und ergänzungen direkt in der datenbank des openstreetmap projektes durchgeführt werden können die dann auf allen karten weltweit und auch auf dieser karte nach ein paar tagen erscheinen Karte drucken ermöglicht es, eine große und hochauflösende Grafik des aktuellen Kartenausschnittes zu erzeugen. Es gibt dafür auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Diese große Grafik kann dann ausgedruckt werden, um eine Papierkarte zu erzeugen oder sie lässt sich auch andersweitig verwenden. Soweit ein kurzer Überblick über die wichtigsten Funktionen. In den nächsten Videos werde ich ausführlicher auf die einzelnen Werkzeuge eingehen. Und wie immer, ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr zu einem Thema wissen wollt, fragt einfach nach.